Meine Zahnbürste ist so ein bisschen wie der Advent, die macht viermal zwischendurch wild, damit man weiß, jetzt ist wieder eine halbe Minute rum und dann sind es zwei Minuten und das ist manchmal relativ lang. Dieser Advent, in dem wir sind, ist ein Advent, der wirklich vier Wochen hat und das ist relativ selten. Es ist im Grunde die längste Adventszeit, die möglich ist, weil Heiligabend auf dem Sonnabend ist. So haben wir vier volle Wochen Zeit um uns auf das Fest vorzubereiten. im Blick auf Geschenke ist das ganz gut, aber auch ansonsten ist das gut, weil vier volle Wochen, das ist für diese Zeit des Advents, in der ja unglaublich viel Trubel ist und eine Menge zu erledigen ist, einfach gut. Was ist zu tun, wenn ich mal so vier halbe Minuten dabei durchgehe? Naja, in der ersten Woche geht es doch immer auch dafür zu sorgen, dass die Postkarten und all das, was an Netzwerk zum Advent dazugehört, wirklich auf den Weg kommt. Und dann muss man auch spätestens in der zweiten vollen Woche dafür sorgen, dass die Geschenke dran sind. Geschenke sind wichtig, denn jedes Adventsgeschenk erinnert uns daran zu Weihnachten, dass Gott uns seinen Sohn schenkt, das Leben schenkt. Jedes Geschenk ist ein Stück von diesem Geschenk, vom Geschenk Gottes, Geschenk vom Leben für uns. Dann ist der Advent, und auch das gehört in diese vier Wochen unbedingt, Spendezeit. Also, wir können etwas geben, spenden. Selten ist das so viel und so dringend wie im Advent, weil es viel, viel gibt, wo wir dran denken müssen, wer uns auch braucht. Der Advent sagt uns... Die ganze Welt, alle Menschen gehören zusammen. Wir denken an die, die in der Kälte sind in diesen Wochen und Monaten. Wir denken insbesondere an die Menschen in der Ukraine und aus der Ukraine. In diesen so schrecklichen Kriegszeiten müssen wir dafür sorgen, dass sie wirklich unsere Solidarität spüren. All das ist wichtig in diesen vier Wochen Advent. Und es ist gut, dass so viel Zeit ist, dass wir Überall das auch noch Zeit für uns selbst haben. Für ein Besinnen, für ein Vorbereiten auf das Fest. Auch innerlich. Gott schenkt sich und schenkt sich in seiner ganzen Langmut. In seiner ganzen Langmütigkeit, in der er an uns denkt und für uns immer das Leben erneuert. Ein langer Advent, in dem für alles Zeit ist und am Ende für die Langmut Gottes, die neu zur Welt kommt in seinem Sohn.